So, es geht weiter nach unserer ganz kurzen Pause. Ja. Und ich bin wieder dran, denn Keks ist gestorben. Ja, ja. Ist okay. du, hast, du hast Lara Croft umgebracht. Weil ja, du einfach den Bogen nicht bei dir halten kannst. <lacht> Das ist Hey, Hallo! Die Bones. Es yeah. ist Es hat schreiende Knochen. Schreiende Knochen klingt. Right. Eigentlich können wir das Spiel an Halloween auch spielen. Aber Halloween ist nicht breiter. Spooky, scary skeletons. Those are bad, Guck mal, der, den kann, kann keiner sehen. Oh, ich wollte den eigentlich mit dem... e Er muss der hätte halt Ich glaube, er hat dich gerade gesehen. Just need to wait Nein. To the ja. to der hat nur, glaube ich, seinen Tor und den Faden dort gesehen. Jetzt hat er ihn gesehen. Ah, ihn sieht jemand. Sie sehen sich alle gegenseitig. Das ist sogar die viele. Also, für den Pfeil musst du y sein. halten. Wo also. oh. sind Kannst du da nicht einfach wieder zurückgehen? Ja, nein, ich glaube nicht. Doch, kann ich. Ja, komm schon, komm. Nee, kannst du nicht, okay. Gar nicht, nicht, nicht, nicht, nicht. Ah. Du bist ja dran. Nein. Linken Bumper und A drücken, damit kann man sich heilen. Okay. Mensch, das ging schnell. Ich bin heute fix gestorben. <lacht> okay. Ja, ich habe ja auch meinen, meinen Bogen nicht zurückhalten können. Ja. Immer drauf geschossen. Ja, ich glaube, Stealthy Vorgehen ist echt besser. Calm so, down. Gespräch. okay der hat ja nicht gesprochen. Das sind ja die da hinten gewesen. Ich glaube, das ist schon, schon okay so. Aber wenn die den finden, ja. dann gibt es da Ärger. Ich kann nur darüber schwingen. Kannst du noch sehen. Die kommen gar nicht so weit hinter, dass sie den sehen können. Das ist gut. Es ist nicht ganz so clever von ihr, ihn da einfach hängen zu lassen. So, naja, was will sie denn sonst machen? Wo soll sie denn mit ihm hin? Lass doch oh, vielleicht einfach okay, drauf. Yeah. Nee, kann ich nicht, kann ich das laufen. Spring! We don't belong here. So, das sind echt viele. 5, 6 sind es noch. Sieben. Oh Mensch! Das Problem ist, dass man dann immer unten landet. Ja. Aber er schreit auch nicht oder so, ne? Der wundert sich noch so hoch. Ich habe so Schmerzen in der Schulter. Auf einmal werde ich hochgezogen am Baum. Verliert kein Wort darüber. Der hat ihn gesehen. Ja. Ich stehe auch zu weit von ihm weg. Ja, du stehst schön im, im Gebüsch. Ja, ja, aber ich stehe halt zu weit von ihm weg. Mhm, der kommt bestimmt näher. Die kommen Sind alle die näher. Alle hier unten. Ja, du hast gerade jemanden aufgeknüpft an einem Baum. Dann gehen die alle mal gucken. Geh aus meinem Gebüsch weg. Bitte. Komm schon. Sie sehen dich, wenn du ihn jetzt... Ja. So er, er ahnt es. Er hat Angst vor dem Baum. Hälb ich auch. Ich kann mich auch halt irgendwie nicht in den verwandeln werden. Ja, da du kannst drücken für die Axt. Ach so. Aber das ist glaube ich nicht so hilfreich. So, das Spiel wird langsam schwer. Wir sterben bis ein, ein nee. oder andere Mal, ne? Das ist doch gut. Also den... Hier direkt, der hier quasi unter diesem Baum steht, den aufzuhängen ist gar nicht so schlecht. Mhm. Weil da kommt niemand so weit hinter. Mhm. Kannst du gucken, ob du hier vielleicht hochklettern kannst? Oder. Ja, ja kann ich. Oh, und wieder runterfallen. Okay, auch runterfallen kann ich auch. Da ist eine Matschwa. Aber ich bin gar nicht mit Matsch eingekleidet. Richtig, aber du kannst da zum Beispiel hochklettern. Heilkraft. Ja. Ich glaube, ich kann auch hier hochklettern. Und darüber. Und darüber. Und kann da, da hinspringen. Aber ich will da eigentlich nicht hin, ich will ja eigentlich woanders hin. Okay. Aber du kannst halt da, da und hinten Da hinten ist eine Liane. Was auch immer das war. <lacht> oh, hier liegt was. Öl oder so. Okay, cool. Okay, sehr gut. Sie ist <lacht> mitten in der Sonne! Hm. Guck mal, wenn du jetzt alles, also wer jetzt alles gesehen wird. Der nicht? Der nicht, aber den sehen die sofort. Aber der da oben. Der hat leider einen Helm. Das heißt, ich kann den nicht einfach schießen. Aber ich könnte ja mit einem Pfeil sehr leise. Oh ah nee, da unten sind zwei, Mistest du. Ah. Guck mal, ob man da noch irgendwo langkommt. Liegt auf jeden Fall eine Flasche. Da kann ich einen Molotop draus craften, ne? Ist die Flasche jetzt in der Hand? Ja. Okay. Äh, anscheinend kann ich das nicht. Ja, weil du wahrscheinlich kein Öl hast, oder? Du hast die Flasche auch nicht mehr in der Hand. Also den hätte ich schon gerne, weil der ist gefährlich. Der hat einen Helm und der hat eine ja. krasse Waffe und so. Aber ich glaube, den musst du ganz zum Schluss machen. Ich muss mich vor allem an den an Also ich kann den jetzt natürlich hier, wenn den keiner mehr sieht, hier hinhängen, aber dann, dann sehen die halt den. Halt den. Alle, ne? Und das ist nicht gut. Nee. Das wollen wir nicht. Aber kannst du, wenn du da, ich sagen, kannst du, wenn du da rüber springst, ihn nicht in dieser Ecke hier niederlegen? Ja, ja, das müsste gehen. Also, also wenn hier ich mein, ich kann es natürlich mit dem Speedkill noch brauchen. Es kommt gut. dem mit dem Speedkill ist gut. da ist gut. ist gut. Ja. Ja, da, da so. Es ist ah. die haben Es mitbekommen. Scheiße. Ja. Es hat dich jetzt gesehen. Okay, so, so, so viel Hindernis war er jetzt lang. Ich will ja nicht, wann geht das? Ja, es ist nicht so einfach und es gefällt mir. Okay. Wir wollen ja noch eine Weile daran spielen. Nächste Woche wahrscheinlich nicht. Nächste Woche sehr wahrscheinlich nicht. Nächste Woche ist äh, Gaming Night im Stuck. Aber danach die Woche auf jeden Fall wieder, oder? Ja. Oh, das okay. das. wäre so dumm, wenn du jetzt gestorben wärst. Da hätte ich mir das Lachen nicht verkneifen können. Das ist okay. Ich hätte es auch nicht versucht. So, okay. So den kann ich ja fancy. Wie ist eigentlich der Ton on stream? Weil beim letzten Mal, ich habe mal die YouTube-Videos geguckt und da war so ein bisschen so ein Heil drin, weil man die Lautsprecher gehört hat auf dem Mikrofon. Das wäre mal cool, wenn man da mal ein, ein Feedback kriegen könnten, weil dann machen wir es vielleicht noch ein bisschen leiser. I can still see halt nicht töten, dann hell. Doch kann ich. Ich muss yeah, halt zwei Mal drauf schießen. Okay, Ton ist gut, das ist super. Höre, ist gut okay. genug. Und Ihr hört es gut eben. <lacht> ah. Okay, versuchen wir die Szene. Vielleicht kann man die noch anders angehen. Okay. Du warst ja eigentlich schon recht weit. Ich war schon recht weit, aber ja. das hat nicht gereicht. Aber dann haben wir einen Fehler gemacht. Und das war, den Typen zu erschießen. Oh, das haben wir nicht mehr erschießen sollen. <lacht> oh. Ich. So. so. Szenarien mit so vielen Leuten liegen mir halt gar nicht. Ja, guck mal, kannst du kannst da auch ich kann und, sehen. und unter ihm Borchsen also, mit ihm. Du kannst dich aber nicht an der Kante zeigen. Warum nicht? Ich würde halt gern hoch. Ja. Und ihn dann quasi runterziehen oder Ja, so ja. Was, ne? Und quasi hier hinterziehen. Ich kann das schon verstehen. Aber ah. da ist noch flach. Da also kann ich die Höchsten ablenken. Ich schieße erst mal auf die Flasche, ist okay. <lacht> der, geht, der geht nicht gucken. Nee, Also es, es sind da so zwei Dudes mit Helmen. Ist der nach oben? Ja, ja natürlich. Das hilft mir nur bedingt. Nee, du hast halt jetzt einen, einen, einen, be einen anderen Blick wegen. To to Ja. Ich kann von hier hin. No ich könnte versuchen hochzuspringen und den Typen instant killen, mm -hmm. aber das ist, glaube ich, schwierig. Es ist schwierig. Aber also wenn er der Letzte wäre, dann here. ja. die sehen ja, sich die noch einer sogar drei okay siehst du das habe ich überhaupt nicht mitbekommen den natürlich von hier kriegen mhm. okay ein mehr also ein weniger wir haben ein mehr Christ, how much longer? ah das geht nicht so gut nee. aber der bewegt sich da halt auch nicht weg ne? No? Aber war da hinten nicht noch einer mehr? Ja, scheinbar jetzt nicht mehr. Vielleicht das läuft er irgendwo so hinter, dem, da. hinter ja, dem. Das kannst wird's äh, aber auch sehen. Ah, ja, du hast recht. Ich glaube, du hättest die zweite Flasche nicht da. Ja, das kann sein. Ja. Ich kann ihn nicht treffen wegen ja. des Baums. Aber also nicht safe treffen. Komm her. Doch. Aber das war riskant. Den habe ich mit der Flasche gekillt, den anderen. Ja, das wird zu gewesen sein. Ich habe aus Versehen die Flasche an den Kopf geworfen, wäre ist umgefallen. So ein Molotop wäre halt jetzt gut, ne? Dann könntest du die drei damit einmal machen. Ach, guck mal, da hinten ist nichts mehr. Das heißt, wir könnten da jetzt vielleicht. Das ist halt jetzt. Du machst eigentlich so ist viel so da, da. Ist doch noch einer? Der ist doch noch da, ne? Okay. Aber der wird jetzt theoretisch von niemandem mehr gesehen. Ich würde da halt echt gerne hoch. Können wir hier noch mitnehmen, was der dabei hat? Schön Gold. Der hat auch noch was dabei. Aber eigentlich kann das ja jetzt hier niemand mehr sehen. Ich probiere das einfach mal. Ja? Wow! Ha? Ja? Aha! Wow! Jetzt sind nur noch drei übrig quasi. Aber oh, guck mal, hier liegt eine Flasche. On the way. It's almost over. Okay. Not bad. Ich kann daraus keinen Modell drauf machen. Ich will irgendwas. Doch kannst du. Doch kann ich. Den soll ich dann aber auch bald mal werfen. so zum Will da sein, damit er auf zweimal schießen. Ich möchte nicht zweimal auf den schießen, ich möchte den umgehen und von hinten irgendwie raus und noppen. Ist das nur noch der eine, ja? Das ist nur noch der eine, ja? Auf jeden Fall. Ja. Okay, da sind zwei. Da unten, da unten. Da da unten läuft er. Da unten läuft er. Wenn er hier rumkommt, kann ich ihn aufhängen. Und dann sind wir doch alle, alle zufrieden. Ach, ich hätte auch da rumgehen können anscheinend. Wo ist er denn jetzt? Das dürften alle gewesen sein. Gut, dass ich... Äh okay, okay, da kommen jetzt 60, 60 noch welche. 60 Sekunden. Sekunde. So, die Flieger machen wieder Geräusch. Die machen der Radale. Aber wöch. Irgendwo in der Nähe, ich will es eigentlich gar nicht unbedingt ausfinden. Wie sind Geht es hier weiter? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hier. Ach, ja. ah, stimmt, ich mit stammlaufen. Ah, hier waren sie. Gott, die sind ich mir mal alles auf und ziehe so. zu Hat er ihm den abgemacht oder? Aus? Ich hoffe, der hat ihm einfach den Schuh ausgezogen. Das klingt nicht unbedingt gesund. Nee. Bist du das Wahnsinn? Wieso? Weil du einfach irgendwie runterspringst. Ach, ich hab ich schon gesehen, dass da Wasser war. Ja, aber da hätte ja sonst Ach, das was ist sein. Oh, das ist voll. Nee, erstmal war da Wasser. Ich sterbe also schon mal nicht direkt. Und ich habe ja auch noch eine Wumme dabei. Vielleicht solltest du auf die umschalten. Nur so. Ach, das kann ich doch sehr schnell. Das ist, nein, das ist keine Katze. ist nur was kennst du für Katzen. Ja, ich glaube, wenn Katzen rollig sind, machen die auch so ähnliche Geräusche. Aber es sind keine Katzen. Wo müssen wir hin? Schauen wir ja, auf die nicht. Karte. Äh, wo war die Karte? Da. Nee. Ich kann dumm. Hier. Wo du guckst du in die falsche Richtung? Ähm. So, da, da lang. lang. Also hier. Oh Mann. Und ja. das Gefühl, dass ich mich gleich. Hart erschrecken. Ja, ne? Das ist doch lustig. Ein Basecamp. Ein Basecamp. Wir können mal unsere neuen Skills machen hier. Wir haben sieben, sieben Punkte, wir sind reich. Ah, was können wir hier noch alles machen? die schlimmsten Schreckmomente sind auch die, von denen du eigentlich weißt, dass sie kommen. Ja, das stimmt. Guck mal. Damit können wir jetzt Fallen sehen mit dem Instinkt hier. Wow. Hm, was können wir ich noch finde, sehen? Wir sind letzte Woche auch, also du bist letzte Woche an Fallen ich gestorben. Das ist richtig. Oh, guck mal, damit können wir Fallen craften, die dann Gegner töten, wenn, wenn die da äh, auf dem Weg zu uns sind quasi. Fancy, fancy. Grüße aus Leipzig nach Leipzig, dann geht Grüße aus Leipzig nach Leipzig zurück. Auf jeden Fall. <lacht> Okay, was können wir noch machen? Ich glaube, mit einem Skipper können wir noch Gegner mit Stealth Takedowns getötet werden automatisch gelootet. Okay. Das ist ganz praktisch. Kann man haben. Weiter geht's. Ich gehe mal weiter die Katze suchen. Ich gehe die Katze suchen. Was auch immer hier diese. Guck mal, es ist aber eine schöne Freifläche da. Mensch, die sieht gar nicht aus, als würden wir hier voll so in den Hinterhalt gelockt werden oder sowas. Ah, weißt du, wo wir sind? Ich hab keine... Ah! Wow! Wir sind da dem Tempel Eingang, wo wir vorher waren. Mi, mi, mit Jonah und der steht da glaube ich immer noch drin. der wird da noch drin stehen? Stimmt. Hallo? Dude? Jonah? Ja. Ist auch gefressen. Downstairs. downstairs? Hier war doch eben noch gar keine Treppe. Hallo? Dude? Hier hm, sitzt auf einmal ein Ding. Da, downstairs ist aber auch eigentlich. Und da ist nur Upstairs. Da ist auch nur Upstairs. Ach, da ist unten. Ich ich nicht. Ja, ja. Ist ja auch unten? Nee. Da ist nur Dunkel. Da ist aber wahrscheinlich. Okay, es unten. ist aber anscheinend ein eine Treppe. Hallo? Ah, da ist er ja. Hey. Guten Tag. Wie bin ich da? Das sieht einladend aus. Ja, würde ich, ja, würde ich mir auch in Wohnung, also als Haustür. Mhm. Aber dann klingelt der DHL-Buch gar nicht mehr. Der tut er ja so schon nicht. Aber dann hat er den Hund. Okay, cool, wir sind erstmal eingesperrt. Wir sind also wieder alleine. Es zieht sich so ein bisschen durch das ganze Game. Ach ja, alleine sein Fetzt. Guck mal, da hängen Schädel an der Wand. Das ist auch schön. Cool. Das ist auch einladend. ist so richtig. Äh Wahrscheinlich ist es nur so ein Gothic Club oder so. Aufbauend. Wir ziehen das hier gerade total äh, einfach episch auf und eigentlich ist es da nur... Das war's Wasser. Spring bitte nicht so weit. Äh Vielleicht springst du einfach mal ohne. Ja, fallen lassen wollte ich mich jetzt nicht überlegen. Ja, das ne, ist auch nicht geil. Sollst du sollst schon springen. Vielleicht können wir hier ein bisschen klettern? Nee. <lacht> hm. Schon springen. Hat mhm. funktioniert. Muss nicht immer schön aussehen. Kann auch mal plump ein bisschen Wasser fallen sein. Ja, das ist halt auch praktischer. Eben. Und ich meine, diese Lara hier ist ja seit dem, seit dem Reboot durchaus praktisch orientiert. Und nicht darauf, möglichst hübsch auszusehen. Ich hasse solche... So, hast du, hast du so äh, Platzangst, so Angst vor engen Rollen? Nee, nee, aber in den letzten Teilen ist es immer damit geändert, dass dir irgendwas an den Fuß fest Ja, das stimmt. Oh, hier endet es damit, dass wir einfach keine Luft mehr kriegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Komm schon. Schwimm. Komm schon, du schaffst das. Oh dass wir das noch geschafft haben. Vor allem, es taucht aber auch direkt wieder ab. Da sind Aale. Also einer. alle schmale. Ach, schmale Aale? Schmale Aale. Komm, ich verstecke mich hier, dann sieht mich der Aal nicht. Wir hatten, hatten wir uns darauf geeinigt, dass es kein Aal war? Na ja, das eine war, glaube ich, ein Aal. Richtig hässlicher Aal. Ich glaube, alle sind nie, nicht hübsch. Das ist jetzt gemein gegenüber allen Aalen. Die bestimmt auch hübsche Arten. Um Alle haben keine Flossen. Ne. Fische, Aale Fische sind sind quasi Flossen. Fische sind jetzt. Ja. Oh. Das ist kein Aal. Geh weg. Wie kann, wie kann ich es töten? X. Schön mit Messer. Heute Abend gibt's Fisch. Aal gibt's heute. Das war kein Aal. Orene Morene gibt's heute, genau. Wir passen da noch nie durch. Ach, die ist dünn. Guck mal wie dünn die ist. Muss man das Gefühl haben, dass es dich irgendwann zerquetscht, das ist das Problem. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho oh, oh, ho. Oh, oh, ich bin da. So Path to the hidden city. Das sieht schon wieder so richtig einladend aus. Also. Oh guck mal was da stand, hast du es gelesen? Okay. Nee. Kann, ja kann ich jetzt hier lesen, was gerade unsere Quest ist? Ich weiß ich nicht. Complete the Trial of Spiders. Stand das da? Ja. ja. Complete the Trial of the Spider. Es gibt vielleicht ich Weiger Ich weigere mich ab jetzt Jonah, zu spielen. Sort of Guck mal, da ist sie. Schön. Viel Spaß. Jonah? Nee, nee, nee, nee. nee. Ich werde mich gleich hier absichtlich. Äh ja, nach dem Tauchen würde ich auch als erstes meinen Zopf richten. Ich auch. Das ist jetzt gar nicht so abwegig, hm? Ich mache mich hier gleich absichtlich selbst kaputt. Nein. Dann musst du das Trial of the Spider spielen. Nein. Vielleicht heißt es nur so, weil man da viel klettern muss und Spinnen klettern ja auch viel, so wie Spider-Man. Mhm. Natürlich. Oh, wir müssen da rechts rüber. Und. Ja, alle haben eine, haben genau eine Rückenflosse. Eine sehr lange. Alle sind eine Rückenflosse. Alle sind in gigantischen schwarzen Hülse. Hülse. Oh Mann. Kommt man nicht hoch? Warum muss sowas eigentlich immer irgendwas mit irgendwelchen gruseligen Viechern und oder Spinnen zu tun haben? ja. ja warum sind es immer, immer Schlangen, Spinnen können und Skorpionen? Können es Skorpion nicht einfach mal Schmetterlinge sein? Skorpionkulte? Wo, wo ist der Schmetterling- und Häschenkult? Ja. Ein aus, da. oh, das, das müssen wir eigentlich mal machen. So ein so, so, so, so Kult gründen und so übelste Tempelanlagen aufbauen, aber alles halt so geweiht auf Häschen und Blümchen ja. und Schmetterlinge. Ja, in 100 Jahren oder in 1000 Jahren findet das irgendein irgendwo und denkt, hä? What the fuck? Was ist das denn? Das ist nicht mit den Leuten richtig? Vielleicht zählen ja Siehst Kaninchen du, in, in 100 Jahren 10, als gruselig. Mäßen würde in 10 von 10 beitreten beitreten. Okay, da haben wir schon mal drei Mitglieder. Deine Frau wäre auch dabei. Bestimmt. Das mal vier. Wir knüpfen das einfach an die Vereinsmitgliedschaft. Du bist einfach automatisch dabei. Guck mal, da oben ist Schrift. Schrift. <lacht> Grapple to X-Walls. Okay. okay, dann müssen wir wieder hoch. Ich bin gerade, glaube ich, dumm gelaufen. Du habe in Kreis gelaufen und hast entdeckt, dass du da, sowohl da lang als auch da drum laufen kannst. Weil wir wissen, ne, Text in großen Tempeln verrät dir immer, wo man lang muss. Ich bin schon Hohepriester Kuschel des Kuschelhäschens. Ja, das ist okay. Hohepriester des Kuschelhäschens. Das ist irgendwie. Äh... Ja. Das ist doch ein Titel, den man unbedingt braucht: Hohepriester des Kuschelhäschens. Trial of the Eagle. es aber Trial of the Eagle. Das war schon das Trial of the Spider. Guck mal, wir mussten klettern und uns an einem Seil, Seil schwingen. Und jetzt ja, ist es Trial of the I Eagle, da müssen I'm wir wahrscheinlich fliegen. Wir, wir können nicht fliegen. I'm still west, heading downward now. There's river. Verdammt, wir hätten den Skillpoint im Fliegen stecken sollen vorhin. Wenn sie die Arme ausbreitet und jetzt ihre Flügel rauskommen. Ja. ja total logisch. Jetzt kommt der nächste Nachfolger Wings of the Tomb Raider. Flight of the Tomb Raider. Guck mal, jetzt können wir noch den äh, Skillpoint in Fliegen stecken. Eagles Talon, guck mal, da haben wir es doch. Können wir auch Eagles Talon 2 machen. Da, siehst du, da sind die Flügel. Eagles Wing. <lacht> Das ist es doch. Das ist das. Leider fehlen uns die Skillpunkte dafür. Ich will, dass du zurückgehst und die Spinnen so. Ich glaube, da sind keine Spinnen. Ich glaube, das hieß echt nur so, weil... Das ...man da sehr, so an, sehr lange keine Spinnen. an Wänden klettern muss und so. Das sieht nach einem ziemlich abgefuckten Rätsel aus. Es war, es war quasi eher so das Trial of Spider-Man. Okay, das sieht wirklich, wirklich weird aus. Weißt du, was mich das erinnert? Hast so du Underworld gespielt? Natürlich, auf der Wii. Das ist das Spiel mit der schlechtesten Steuerung überhaupt jemals in der Geschichte der Videospiele. Ja, okay, weil es mit der Wii zu spielen war. Ja, nein, nein, nein, nein, nein, stopp. Es gibt richtig gute Spiele, die die Wii-Steuerung toll nutzen. Okay. Uh, Nur das nicht. Okay, ja, aber können wir nochmal auf Angel of Darkness zurückkommen? Angel of Darkness hatte wenigstens Angel irgendwie of Darkness ein Konzept. War nee, uh, in Underworld gab es... Du bist ja da nach Valhalla abgestiegen. Abgestiegen? Ja. Und da gab es. es doch diesen riesigen Turm, den du hochklettern musstest. Du bist jetzt ja runtergefahren mit dem Motorrad. Ah, viel Spaß!